So, dann starte ich jetzt wieder hier die Fortsetzung der klassischen Motoriktheorien. Ich bin immer noch bei den preskriptiven Theorien und wir waren hier bei diesem Bild angelangt, nämlich ähm, die Annahmen der Informationsverarbeitung und was wir jetzt hier sehen können ist, dass Higgs-Law bestätigt, ja bei der Reaktionsauswahl ist es so, dass da Zeit mit verarbeitet wird, dass es Ressourcen beansprucht und dass diese Auswahl offensichtlich kompatibel ist mit einer Annahme, dass die menschliche Informationsverarbeitung genauso funktioniert, wie sie am Rechner funktioniert. Kommen wir zu dem dritten Kästchen der Reaktionsprogrammierung. Auch da gibt es ein hochinteressantes und klassisches Experiment in der Bewegungswissenschaft, das von Franklin Henry und seinem Kollegen Rogers ähm, 1960 durchgeführt wurde. Und zwar ähm, gab es eine Aufgabe für die Versuchsteilnehmer. Die Aufgabe war es, bei einer ähm, geringen, ähm, ja, geringen Umfang des motorischen Programms, in der Bedingung einfach hier eine Taste loszulassen, auf der der Finger lag. Also das war so eine Drucktaste und die haben ihren Finger da drauf gelegt und sie sollten einfach die Taste loslassen, um und dann wurde eine, wurde die Zeit gestoppt, mit der sie diese die das dauerte, dass sie auf ein Signal hin die Taste losgelassen haben und das war so etwas über 200 Millisekunden bei 8-Jährigen, etwas unter 180 Millisekunden bei 12-Jährigen und bei Erwachsenen 24-Jährigen sagen wir mal 160 Millisekunden, sowas um die Ecke. so In der zweiten Bedingung ähm, haben sie das dann ein wenig erhöht und haben ähm, gesagt, auf ein Startsignal muss die Versuchsperson die Taste losgreifen lassen und dann einen Tennisball greifen. Die Reaktionszeiten wurden aber genau wie dort ermittelt, sobald der Finger von der Taste runtergeht, wurde das als Reaktionszeit gestoppt, also die Zeit zwischen dem Startsignal und dem loslassen dieses Knopfes, völlig unabhängig davon, wann dieser Tennisball gegriffen wurde oder nicht. Und dann sieht man hier die Reaktionszeiten und tatsächlich brauchen die länger, wenn anschließend noch der Tennisball gegriffen werden muss. Und in einer dritten, in einer hochkomplexen Bewegung, zumindest für experimentelle Psychologie ist das schon ziemlich komplex, wurde dann den Versuchspersonen gesagt, sie müssen die Taste loslassen, den Tennisball greifen, weglegen, die Taste wieder loslassen und dann den nächsten Tennisball greifen. Ähm, wiederum wurde nur die Reaktionszeit gemessen, das heißt die Zeit vom Startsignal bis zum Verlassen dieses Knopfes, den sie vorher gedrückt hatten und tatsächlich ähm, da waren die Reaktionszeiten noch einmal länger und das wurde auch als ein ganz starker Hinweis dafür gesehen, dass ähm, die Informationsverarbeitung im Menschen sehr ähnlich ist zu der im Rechner, weil hier argumentiert wurde, ähm, im Prinzip muss in der Zeit der Reaktionsprogrammierung die gesamte Bewegung vorausgeplant werden und wenn ich nur eine geringe Bewegung habe, also nur einen Fingerlift, dann braucht das halt nicht so lange, Während, wenn ich eine mittelstarke Bewegung plane, dann brauche ich insgesamt ein bisschen länger und wenn ich eine lang andauernde Bewegung habe, dann muss ich eben ein ganz großes, langes Bewegungsprogramm in meinen Arbeitsspeicher laden und dieses große, ganze, lange in den Arbeitsspeicher laden braucht halt einfach ein bisschen länger und deswegen sieht man hier verlängerte Reaktionszeiten. Das heißt, Henry und Rogers konnten nachweisen, ähm, die Reaktionsprogrammierung ähm, dauert umso länger, je komplexer die Bewegungsantwort ist und damit haben wir hier auch wieder eine Bestätigung dieser Annahme, dass der Zeitverbrauch abhängig ist von der ähm, der Schwierigkeit der Aufgabe, dass es also Ressourcen beansprucht und dass das Modell insgesamt schlüssig ist. Bleibt jetzt hier noch die Reizidentifikation oder auch Stimulusidentifikation. Ähm, da gab es ein ähm, Experiment von Anne Kreisman, die, ähm, die den Versuchspersonen ähm, Muster vorgelegt hat und die Versuchspersonen sollten sagen, welcher Buchstabe sich von allen anderen unterscheidet und das mache ich jetzt auch mal mit euch. Ihr habt eine kurze Zeitspanne Zeit, um rauszukriegen, welcher Buchstabe sich von allen anderen unterscheidet und das behaupte ich mal war ziemlich leicht, nämlich da war ein T das war rot, alle anderen T's waren schwarz und ihr habt das rote T ziemlich schnell erkannt und das heißt in einer Dimension haben sich die T's voneinander unterschieden, nämlich die Farbe und das war relativ leicht zu erkennen. Hups, da war schon das nächste, ähm, da gehe ich noch mal zurück, weil das habe ich nicht angekündigt. Hier dürft ihr wieder ähm, suchen, welcher Buchstabe sich von allen anderen unterscheidet? Ja, und es war wieder das rote T, allerdings waren diesmal zwei Dimensionen, die sich ähm, verändert haben. Einmal war es der Buchstabe selber, es war ein L und ein T und zum einen wieder die Farbe. Gucken wir sie uns nochmal an. Ähm, hier haben wir eine Dimension und da geht die Reizidentifikation sehr schnell und wenn das aber schwieriger wird, dann braucht es mehr Zeit und glaubt mir, wenn man noch eine dritte Dimension dazufügt, dann dauert es noch mal länger, bis man tatsächlich ähm, diese Frage hier unten beantwortet kann. Insofern können wir sagen, ja auch die Reizidentifikation ähm, funktioniert so, wie man das erwarten würde, wenn man die Informationsverarbeitungsmechanismen eines Computers vergleichen würde mit der, wie wir sie da gerade gesehen haben. Das heißt also, es gibt schon ganz gute Gründe anzunehmen, dass die menschliche Informationsverarbeitung so funktioniert, wie das tatsächlich bei einem Rechner funktioniert. Eine weitere Ähnlichkeit möchte ich euch noch ähm, im nächsten Schnipsel vorstellen. Das ist das sogenannte Fitz Fitsche-Gesetz oder Fitz